Wir haben herausgefunden, dass wir mit ziemlich viel Magie, es sieht aus wie Magie, unsere riesengroßen Datensätze bearbeiten können. Wir haben uns also in den Datensatz von den offenen ähm, Register rausgesucht Und ähm, da ist diese JSON-Datei über 4 Gigabyte groß und wir haben also einfach äh, da keinen Überblick über die ganze Datenmenge auf einen Schlag haben können. Und unser Ziel war es, also herauszufinden, welche Datensätze schon in Wikidata sind und die dann quasi anzureichern mit, dem, mit äh, der... Ja, Corporate Number heißt die, ne? Genau, dass einfach die Verlinkung hergestellt wird zu der Datenbank. Und wir ja. haben uns jetzt entschieden, diese... Datei aufzuspalten. Wir haben jeweils 100.000 Datensätze in ein Paket gepackt. Und also wir haben ein, am Ende haben wir ein Projekt angelegt und haben die Daten schon mal zur Verfügung gestellt, wenn Leute mitarbeiten möchten, am Ende dabei. Und wir haben also festgestellt, dass sich diese 100000 Datensatzgröße, dass sie sich sehr gut mit OpenRefine bearbeiten lässt. Das geht damit los, dass man in OpenRefine super Daten einlesen kann, schon mal alleine. Auf ganz verschiedene Art und Weise. Ich habe gerade eben festgestellt, dass wir selbst die dass wir selbst die gezippten Dateien, die im GitHub-Verzeichnis liegen, ohne weiteres, ohne irgendeine andere Aktion einfach einlesen können. Das geht sogar relativ schnell, aber ich habe es trotzdem schon, schon mal im nächsten Schritt da. Das ist dann quasi die Vorschau, die man angezeigt bekommt von dieser großen JSON-Datei. Und ich sage jetzt dem OpenRefine, dass ich das gerne als JSON-Datei parsen möchte. Ich gebe den Datenpfad an, das ist, haben wir ausprobiert, dass ist wirklich der Komplette, dann lädt er das ein in eine Vorschau. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. haben wir auch einen nächsten Schritt schon da. So Und wenn ich das alles eingeladen habe, bekomme ich quasi, das sieht aus wie ein Spreadsheet. Ne? Das sind 100.000 Datensätze mit über 124.000 Datenzeilen. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass es mit Wikidata besser matcht beim Abgleichen, wenn wir die Company-ID auf das Format von Wikidata bringen dass die Wikidata erwartet wird in, für die Property, für den Identifier. Für den Identifier. Und ähm, ich muss jetzt also bei 100.000 Datenzeilen quasi ähm, ja, die Nummer ändern. Ne? So, und das geht ganz schnell, indem ich einfach nur sage, ich will die ergänzen um die Länderkennung und ein, und ein Schrägzeichen. Und dann soll es den Inhalt behalten, der sonst ausgegeben wurde. So, und das war's schon. Das sind, also wie gesagt, das sind 100.000 Datensätze und 124 Datenseilen, mit einem Mal erledigt. Und so. ähm, nächste Hürde ist die Adresse. Das haben wir bei Daten ganz häufig, dass einfach äh, ja, das Adressformat ein anderes ist als wir brauchen. Das ist hier diese Geschichte, ist hier in, diesem, in dieser Spalte und wir möchten es also wirklich trennen nach äh, Hausnummern, nicht nach Hausnummern, nach Postleitzahlen und Straßen und und Orten und das ist also auch wieder ähnlich. Ne? Ich kann jetzt also einfach sagen, ich will das jetzt aufsplitten und nehme einfach mal das Komma als Separator. Die Originalspalte will ich da behalten. Das dauert diesen kleinen Moment länger als das andere, aber es ist auch 100.000 Daten, 100 äh, Datensätze, 124.000 Datenzeilen mit einem Fingerschnips quasi erledigt. Ne? So, äh, nächster Schritt wäre, die Leerzeichen vorne wegzunehmen. Da sind ganz in OpenRefine schon ganz viele, ähm, vorgesch also ganz viele vorprogrammierte Dinge, die man ausnutzen kann. Das sind jetzt also die Whitespaces weg. Oben sieht man mal, wie viele Datensätze betroffen waren. Ne? So, dann kann ich äh, die nächste Trennung vornehmen. Und sage, ich will jetzt das noch ein Leerzeichen trennen und ich will das wieder in zwei Spalten haben. Diesmal soll die Spalte, meine Arbeitsspalte gleich verschwinden. Dann habe ich das auch mit einem, mit einem Fingerschnipp quasi für 100.000 Datensätze und 124.000 Datenzeilen. So und jetzt kommt, jetzt könnte man sagen, oh, super, alles fertig. Hier ist es nicht, weil Daten sind dreckig. Ähm, ich kann jetzt ganz schnell gucken, wie viele Datensätze jetzt nicht in Ordnung sind, ne? indem ich jetzt einfach eine Facette über die, also ich gehe ja da, theoretisch davon aus, dass in der Spalte mit den Postleitzahlen wirklich noch Postleitzahlen drin sind. Und jetzt forme ich mir die mal als String um, damit ich die dann besser filtern kann dann sage ich zum Text, auch schon erledigt, dann lege ich darauf einen Textfilter, eine, Text, ja, eine Textfacette und dann sehe ich, alle also, sind Sachen dabei, die komisch aussehen. Und dann kann ich jetzt überlegen, jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, auch das jetzt nochmal nachzufiltern, ne? zu gucken, welche muss ich nach, nachbearbeiten und welche nicht. Und äh, wenn ich das in mehreren Schritten dann quasi nochmal zwischengefiltert habe, dann habe ich bei den 100.000 Datensätzen vielleicht 20.000 äh, 20 Daten, Höchstens, die ich schon nachbearbeiten muss. Ich habe aber schon 80.000, mit denen ich einfach im Stapel arbeiten kann. Und mehr will ich euch jetzt gar nicht zeigen. Das ist das, wo ich sage, okay, vielleicht habt ihr Lust, euch das anzugucken. Also es lohnt sich. Es sieht am Anfang furchtbar aus. Am Anfang hat man mit kleinen Dingen das Gefühl, man kann es auch im Spreadsheet machen. Aber je mehr man sich da reingearbeitet hat, umso mehr Dinge findet man. Ach so, eins wollte ich euch noch zeigen. Man muss das also nicht übers Menü machen. Sondern es gibt die verschiedensten Varianten, wie man auch... Ähm, mit Code arbeiten kann, also man kann Python benutzen, wenn man damit Firm ist und es gibt aber eine eigene Sprache, die heißt Grell und da gibt es ganz, ganz viele Funktionen, die man anlegen, anlehnen kann, also an, anwenden kann und das ist eigentlich das, weshalb ich wirklich dieses Programm absolut lieber. Ich sage mal, es ist so, so komisch auch aussieht, aber das ist so, das ist wirklich die, die tollste Software, die ich in den letzten 20 Jahren in den Fingern hatte. So, ja genau, Fragen waren jetzt da, ja bitte. Ja, und zwar ja, und zwar ein bisschen ein bisschen unbequem, aber es geht. Und zwar kann ich, ich nehme mal jetzt einfach eins, das ich hier schon habe. Es gibt eine Revisionierung, das ist ganz wichtig, habe ich vergessen zu sagen. Es wird jeder Schritt aufgezeichnet. Wenn ich merke, ich habe mich verlaufen, und das passiert ja ab und zu mal beim Datenaufbereiten, dann kann ich also einfach an den Schritt gehen und kann sagen, hier, ich will an der Stelle noch mal von vorne anfangen. Bis dahin war aber alles gut. Ne? So Und dann kann ich einfach sagen, extrahiere mir mal alles, was ich getan habe. Und dann bekomme ich das quasi als JSON-Code angezeigt. Gesundheit. Und copy und paste mir das über einen Editor in eine kleine Textdatei oder JSON-Datei und kann das dann auf die nächste Datei wieder draufwerfen. Also ich selber habe in meinem Werkzeugkasten zum Arbeiten lauter Code-Snippets, die ich auf die immer wieder gleichen Strukturen draufwerfe. Und Wie was wieder reinziehen, Wie was wieder reinziehen, die Benutzung? Ja. ja, ja, genau, dann kann ich zum Beispiel sagen, warte, ich kann jetzt hier sagen über Apply und dann habe ich, ich glaube, ich habe meinen sogar auf, genau, dann gehe ich hier einfach und kopiere mir alles, was ich jetzt habe. Es ist natürlich jetzt in dem Fall nicht sinnvoll, ne? weil die Datei ja schon bearbeitet ist, aber es, die Vorgehensweise ist so, einfach Copy und Paste und hau mir das Ganze an der Stelle wieder rein. So, und gehe auf Ausführen und dann wende der das exakt so an. Das kann man also im großen machen oder auch im kleineren Ding. Was auch schön ist, man kann in die verschiedensten Formate gleich, gleich ähm, formatieren, gleich exportieren. Man kann auch openrefine projekte schon anlegen für andere zum Weiterbearbeiten, vorbereiten, quasi von der Sache her. Und man kann auch sehr, sehr gut für den Wikidata-Upload vorbereiten. Man kann also quasi nicht nur über Open Refine direkt export, uploaden in die Wikidata, sondern man kann auch einen Export für Quick-Statements machen. Also man kann die Dateien quasi komplett bearbeiten, die Datensätze, und kann die dann in das Quick-Statement-Format äh, Quick bringen. Das macht äh, ganz viel Sinn oder es ist sehr sinnvoll, weil äh, im Upload aus Open Refine heraus die Datenverbindung die ganze Zeit stehen muss, weil die Arbeit auf dem Rechner passiert und nur übertragen wird. Wenn ich das exportiere in QuickStatements, dann bin ich fein raus. Ne? Dann habe ich das passiert, die ganze Abarbeitung passiert dann auf dem Surfer dort. Und damit, also mir ist einfach schon passiert, ich habe mal im Hotel über Nacht quasi einen riesengroßen Datensatz uploaden wollten und dann hat das Hotel äh, so kurz nach 0 Uhr die Zwangstrennung gemacht und damit war dann alles erledigt. Das passiert über Quick Statement halt nicht. Ne? Ja, genau. Also wenn da konkrete Fragen nochmal sind, einfach Fragen, vielleicht, ich bin da auch jetzt total im Lernen, ich lerne da jeden Tag was Neues, auch heute wieder bei Ausprobieren, wie was vielleicht schneller geht. Aber also vielleicht, wenn jemand einen kurzen Anlauf haben möchte oder sowas, dann einfach mal Bescheid sagen. Jo, das war's von meiner Seite. Ja? Ja, das dauert jetzt, weil das so riesengroße Daten sind, dauert es einfach viel zu lange. Aber es funktioniert im Endeffekt so, dass man sich ein, äh, ein Merkmal raussucht, von dem man davon ausgeht, es ist mit ziemlicher Sicherheit in Wikidata vorhanden. Und dann gehe ich einfach nur auf die Spalte, gehe auf den Bereich Reconcil Reconcilen. Jetzt hoffe ich, dass er mich jetzt nicht zu lange warten lässt. Dann suche ich mir die Wikidata-Service-Schnittstelle, äh, so ähm, wenn man im deutschen Bereich arbeitet, dann die deutschland ansonsten die anderssprachige. Und dann zeigt er mir an der Stelle Auswahlmöglichkeiten an und ja, und dann kann ich ja halt weitermachen. Das wird aber jetzt hier einfach jetzt zu umfangreich. Ja, aber das ist, äh, das ist einerseits, es klingt einfach, ist aber immer noch sehr viel manuelle Nachbearbeitung, also weil einfach Dinge, die... Na, da ist es schon, genau. Ne? Also ich kann jetzt hier quasi eintragen, womit ich abgleichen will. Ähm, er schlägt mir hier vor Verkehrsunternehmen. Wahrscheinlich hat er da jetzt irgendeine Logik dahinter erkannt, dass es sinnvoll ist, das dagegen abzugleichen. Und dann starte ich das reconciling Aber das, ich kann mal eins machen, ich kann mir einfach zwei Datensätze markieren und das nur über die zwei Datensätze laufen lassen. Vielleicht sieht man dann zumindest, wie das prinzipiell funktioniert. Moment. So. Ah, ich habe zu viele schon gestartet. Moment. <lacht> so, nochmal. So, genau, dann haben wir jetzt zwei. So, dann sage ich, ich lasse jetzt über die zwei mal diesen, diesen Abgleich laufen. Aber ich sage gleich, das wird jetzt hier nicht erfolgreich, ne? weil es ist also aus diesen 100.000 Datensätzen, da ist einfach nicht viel drin. Aber es funktioniert halt vom Grundsatz her so, dass man sagt: gut, hier rein, dann starte ich mal einfach. Sehr schön. Ja, ja, ähm, ja genau. Ne, dann bekommt man also ein Ergebnis. Die beiden hat er jetzt nicht gefunden. Ich könnte jetzt hier sagen, okay, äh, lege ein neues Item an. Dann bereitet er das quasi vor. So, und dann kann ich, wenn ich jetzt äh, den Wiki -Data, in den Wikidata-Bereich gehe, dann muss ich mir ein Schema anlegen, nachdem ich das Ganze mache. Und dann kann ich es hier auch, also entweder direkt nach nach also Wikidata laden. Das passiert dann automatisch, aber eben vom Rechner direkt in die Datenbank. Oder aber ich eben exportiere das in Quickstatement. Statement. Das funktioniert jetzt nicht, weil ich kein Schema angelegt hatte. Ne? Genau, aber das, so wäre der das Vorgehen in dem Moment. Also ich habe vorher, das habe ich es immer ziemlich aufwendig gefunden, so das alles so, so vorzubereiten und das ist jetzt wirklich so, vor allem durch dieses Facettenbilden können, kann man also einfach schon sehr viel ähm, einfach durch, durch scrollen, wo ne? man einfach sagt, okay, das findet jetzt eine Maschine überhaupt gar nicht, die, die ersten Abwegigkeiten, die einem einfach schon aus der Erfahrung heraus auffallen, dass man also einfach dann so durch Durchscrollen durch in den Facetten, schon in den Textfacetten einfach schon ganz viel sieht, ganz viele Muster erkennt, ganz viele Fehler erkennt, die wiederholt auftreten und so weiter. Ja, also ich kann es nur ganz groß empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kannte es bis vor einem Vierteljahr nicht, deswegen bin ich da noch ziemlich begeistert. Und, okay.